Rosa Luxemburg über Revolution, Terror und Gewalt. Nun wörtlich. Die sozialistische Bewegung im sogenannten Kongress Polen war bis zu den letzten vier Jahren nicht sozialdemokratisch zu nennen. Die Revolutionäre Partei, Proletariat, hat zwar formell die allgemeinen, im Kommunistischen Manifest ausgedrückten Prinzipien anerkannt, doch war es nicht leicht, diese Prinzipien unter neuen Bedingungen in einem Staate, dessen politische Verhältnisse so gänzlich verschieden von denen des westlichen Europas sind, in Anwendung zu bringen? Diese Aufgabe zu lösen, ist dieser Partei nicht gelungen. Dabei muss man im Auge behalten, dass die praktische Tätigkeit und Taktik des Proletariat der Ausdruck des utopisch-verschwörerischen Blankismus wurde. Die damaligen Revolutionäre waren überzeugt, dass die Revolution durch eine Anzahl entschlossener, tatkräftiger, zielbewusster Verschwörer herbeigeführt werden kann. Der großen Masse des Proletariats wurde nur die Rolle vorbehalten, im entscheidenden Augenblicke die sozialistischen Verschwörer zu unterstützen. Dieser Voraussetzung entsprechend war die Agitation der Partei fast ausschließlich darauf gerichtet, revolutionäre Gefühle mittels Proklamationen und terroristischer Taten zu erwecken. An die Hebung des geistigen und materiellen Niveaus der Arbeitermasse innerhalb der heutigen Gesellschaftsordnung wurde wenig oder gar nicht gedacht. Man versäumte es ganz, die vorläufigen, von dem heutigen Staat zu erzwingenden sozialen und politischen Zugeständnisse als nächstes Ziel zu betrachten, wie dies die Arbeiterparteien aller Länder tun. Die Partei beschränkte sich darauf, einzelne Individuen zu gewinnen, wodurch sie viel dazu beigetragen hat, die spätere sozialdemokratische Agitation zu erleichtern und andererseits den Hass gegen die Despotie und die bestehende Gesellschaftsordnung unter den Massen zu wecken. Die Partei arbeitete in einem despotischen Staat, lebend direkt auf eine soziale Revolution in nächster Zeit hin. Um die ihnen zukommende Bedeutung zu erlangen und zum wahren Ausdruck des Klassenkampfes der Arbeiter zu werden, musste der Sozialismus endgültig mit den blankistischen Traditionen brechen und sich auf den Boden der westeuropäischen Arbeiterbewegung stellen. Diese Umwandlung in den Ansichten und der Taktik der Sozialisten begann im Jahre 1889 und führte schließlich zu einer selbstständigen sozialdemokratischen Bewegung. Man sah endlich ein, dass die Rolle der sozialdemokratischen Partei darin bestehe, den im Kapitalismus mit elementarer Gewalt sich entwickelnden Kampf des Proletariats gegen die bestehende Gesellschaftsordnung zielbewusst zu leiten, dass der Kampf auf ökonomischem Gebiete um die alltäglichen Interessen der Arbeiterklassen, der Kampf um demokratische Regierungsformen die Schule ist, welche das Proletariat unbedingt durchmachen muss, ehe es imstande ist, die heutige Gesellschaft zu stürzen. Rosa Luxemburg 1893. Georg von Vollmer, der bayerische SPD-Vorsitzende, hat es mir, gemeint es also Rosa Luxemburg, zum bitteren Vorwurf gemacht, dass ich als junger Rekrut in der Bewegung die alten Veteranen belehren will. Das ist nicht der Fall. Es wäre überflüssig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Veteranen auf demselben Boden stehen wie ich. Es kommt ja überhaupt nicht darauf an, irgendjemand zu belehren, sondern eine bestimmte Taktik zum klaren und unzweideutigen Ausdruck zu bringen. Dass ich mir meine Epauletten in der deutschen Bewegung erst holen muss, weiß ich. Ich will es aber auf dem linken Flügel tun, wo man mit dem Feinde kämpfen und nicht auf dem rechten, wo man mit dem Feinde kompromisseln will. Wenn aber Vollmer gegen meine sachlichen Ausführungen das Argument ins Feld führt, der Du-Gelbschnabel, ich könnte ja Dein Großvater sein, so ist das für mich ein Beweis, dass er mit seinen logischen Gründen auf dem letzten Loche pfeift. Den Blankismus hat Vollmer als Schreckgespenst vorgeführt. Kennt er nicht den Unterschied zwischen Blankismus und Sozialdemokratie? Weiß er nicht, dass bei den Blankisten eine Handvoll von Emissären im Namen der Arbeiterklasse, bei der Sozialdemokratie die Arbeiterklasse selbst die politische Macht erobern soll? Das ist ein Unterschied, den man nicht vergessen darf, wenn man ein Veteran der sozialdemokratischen Bewegung ist. Drittens hat er mir die Unterschiebung gemacht, dass ich für Gewaltmittel schwärme. Ich habe weder in meinen Ausführungen noch in meinen Artikeln den geringsten Anlass dazu gegeben. Ich stehe gerade auf dem entgegengesetzten Standpunkte und ich sage, das einzige Gewaltmittel, das uns zum Siege führen wird, ist die sozialistische Aufklärung der Arbeiterklasse im alltäglichen Kampfe. Meine Ausführungen konnte man kein größeres Kompliment machen, als durch die Behauptung, dass sie etwas ganz Selbstverständliches seien. Gewiss muss das für einen Sozialdemokraten etwas Selbstverständliches sein. Aber nicht für alle hier auf dem Parteitag ist es etwas Selbstverständliches. Wir verlangen Stärkung der Volksrechte, demokratische Freiheiten. Der kapitalistische Staat verlangt Stärkung seiner Machtmittel und Kanonen. Gesetzt den günstigsten Fall, dass das Tauschgeschäft von beiden Seiten ehrlich geschlossen und gehalten wird, so steht das, was wir erhalten, nur auf dem Papier. Schon Ludwig Börner sagte, ich rate niemanden, auf eine deutsche Konstitution eine Hypothek zu nehmen, denn alle deutschen Verfassungen gehören zu den Mobilien. Konstitutionelle Freiheiten, wenn sie bleibenden Wert haben sollen, müssen durch Kampf, nicht durch Vertrag, gewonnen werden. Was aber der kapitalistische Staat von uns eintauschen würde, das hat eine feste, brutale Existenz. Die Kanonen, die Soldaten, die wir bewilligen, verschieben, die objektiven materiellen Machtverhältnisse zu unseren Ungunsten. Es war kein anderer als Lassalle, der sagte, die wahre Konstitution eines Landes besteht nicht in der geschriebenen Verfassung, sondern in seinen tatsächlichen Machtverhältnissen. Das Ergebnis der Kompensationspolitik ist also immer, dass wir die Verhältnisse zu unseren Gunsten bloß auf dem Papier zugunsten der Gegner aber in der objektiven Wirklichkeit verschieben, dass wir unsere Position im Grunde genommen schwächen, diejenige des Gegners aber stärken. Rosa Luxemburg, 1898. Die Schicksale der Demokratie sind an die Schicksale der Arbeiterbewegung gebunden. Aber macht denn die Entwicklung der Demokratie auch im besten Falle eine proletarische Revolution im Sinne der Ergreifung der Staatsgewalt, der Eroberung der politischen Macht überflüssig oder unmöglich? Bernstein entscheidet diese Frage auf dem Wege einer gründlichen Abwägung der guten und schlechten Seiten der gesetzlichen Reform und der Revolution. Und zwar mit einer Behaglichkeit, die an das Abwägen von Zimt und Pfeffer in einem Konsumverein erinnert. In dem gesetzlichen Gang der Entwicklung sieht er die Wirkung des Intellekts, in dem revolutionären Die des Gefühls. In der Reformarbeit eine langsame, in der Revolution eine rasche Methode des geschichtlichen Fortschritts in der Gesetzgebung, eine planmäßige, in dem Umsturz eine elementarische Gewalt. Es ist nun eine alte Geschichte, dass der kleinbürgerliche Reformer in allen Dingen der Welt eine gute und eine schlechte Seite sieht und dass er von allen Blumenbeeten nascht. Eine ebenso alte Geschichte ist es aber, dass der wirkliche Gang der Dinge sich um kleinbürgerliche Kombinationen sehr wenig kümmert und das sorgfältig zusammengeschleppte Häuflein guter Seiten von allen möglichen Dingen der Welt mit einem Nasenstüber in die Luft sprengt. Tatsächlich sehen wir in der Geschichte die gesetzliche Reform und die Revolution nach tieferen Gründen, als den Vorzügen oder Nachteilen dieses oder jenes Verfahrens funktionieren. Stets diente nämlich im Laufe der Geschichte die gesetzliche Reform zum allmählich, zur allmählichen Erstarkung der aufstrebenden Klasse, bis sie sich reif genug fühlte, die politische Macht zu erobern und das ganze bestehende Rechtssystem umzuwerfen, um ein neues aufzubauen. Bernstein, der gegen die Eroberung der politischen Macht als eine blankistische Gewalttheorie wettert, passiert das Malheur, dass er das, was seit Jahrhunderten der Angelpunkt und die Triebkraft der menschlichen Geschichte ist, für einen blankistischen Rechenfehler hält. Seit die Klassengesellschaften existieren und der Klassenkampf den wesentlichen Inhalt ihrer Geschichte bildet, war die Eroberung der politischen Macht stets ebenso das Ziel aller aufstrebenden Klassen wie der Ausgangs- und der Endpunkt jeder geschichtlichen Periode. Die Gesetzgebung und die Revolution sind nicht verschiedene Methoden des geschichtlichen Fortschritts, die man in dem Geschichtsbuffet nach Belieben wie heiße Würstchen oder kalte Würstchen auswählen kann, sondern verschiedene Momente in der Entwicklung der Klassengesellschaft, die einander ebenso bedingen und ergänzen, zugleich aber ausschließen, wie zum Beispiel Südpol und Nordpol, wie Bourgeoisie und Proletariat. Und zwar ist die jeweilige gesetzliche Verfassung bloß ein Produkt der Revolution. Während die Revolution der politische Schöpfungsakt der Klassengeschichte ist, ist die Gesetzgebung das politische Fortvegetieren der Gesellschaft. Die gesetzliche Reformarbeit hat eben in sich keine eigene, von der Revolution unabhängige Triebkraft. Sie bewegt sich in jeder Geschichtsperiode nur auf der Linie und so lange, wie in ihr der ihr durch die letzte Umwälzung gegebene Fußtritt nachwirkt oder konkret gesprochen nur im Rahmen der durch die letzte Umwälzung in die Welt gesetzten Gesellschaftsform. Das ist eben der Kernpunkt der Frage. Es ist grundfalsch und ganz ungeschichtlich, sich die gesetzliche Reformarbeit bloß als die ins Breite gezogene Revolution und die Revolution als die kondensierte Reform vorzustellen. Eine soziale Umwälzung und eine gesetzliche Reform sind nicht durch die Zeitdauer, sondern durch das Wesen verschiedene Momente. Das ganze Geheimnis der geschichtlichen Umwälzung durch den Gebrauch der politischen Macht liegt ja gerade in dem Umschlage der bloßen quantitativen Veränderungen in eine neue Qualität. Konkret gesprochen in dem Übergange einer Geschichtsperiode, einer Gesellschaftsordnung in eine andere. Wer sich daher für den gesetzlichen Reformweg anstatt und im Gegensatz zur Eroberung der politischen Macht und zur Umwälzung der Gesellschaft ausspricht, wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sichereren, langsameren Weg zum gleichen Ziel, sondern auch ein anderes Ziel, nämlich statt der Herbeiführung einer neuen Gesellschaftsordnung bloß quantitative Veränderungen in der alten. So gelangt man von den politischen Ansichten Bernsteins zu demselben Schluss wie von seinen ökonomischen Theorien, dass sie im Grunde genommen nicht auf die Verwirklichung der sozialistischen Ordnung, sondern bloß auf die Reformierung der kapitalistischen, nicht auf die Aufhebung des Lohnsystems, sondern auf das Mehr oder Weniger der Ausbeutung, mit einem Worte, auf die Beseitigung der kapitalistischen Auswüchse und nicht des Kapitalismus selbst abzielen. Was zeichnet die bürgerliche Gesellschaft von den früheren Gesellschaften der Antiken und der Mittelalterlichen aus? Eben der Umstand, dass die Klassenherrschaft jetzt nicht auf wohl erworbenen Rechten, sondern auf tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen beruht, dass das Lohnsystem nicht ein Rechtsverhältnis, sondern ein rein ökonomisches ist. Man wird in unserem ganzen Rechtssystem keine gesetzliche Formel der gegenwärtigen Klassenherrschaft finden. Wie also die Lohnsklaverei auf gesetzlichem Wege stufenweise aufheben, wenn sie in den Gesetzen gar nicht ausgedrückt ist? Bernstein, der sich an die gesetzliche Reformarbeit machen will, um dem Kapitalismus auf diesem Wege ein Ende zu bereiten, gerät in die Lage jenes russischen Schutzmannes, der sein Abenteuer erzählt. Schnell packte ich den Kerl am Kragen und was stellte sich heraus? dass der verdammte Kerl keinen Kragen hatte. Da liegt eben der Hase im Pfeffer. Rosa Luxemburg, 1899. In der bürgerlichen Revolution waren blutvergießen Terror, politischer Mord, die unentbehrliche Waffe in der Hand der aufsteigenden Klassen. Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors. Sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft, weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte. Sie ist kein verzweifelter Versuch einer Minderheit, die Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen Millionenmasse des Volkes, die berufen ist, die geschichtliche Mission zu erfüllen und die geschichtliche Notwendigkeit in Wirklichkeit umzusetzen. Wir fordern die Ausmerzung der Todesstrafe aus dem deutschen Strafkodex. Blut ist in den vier Jahren im imperialistischen Völkermord in Strömen, in Bächen geflossen. Jetzt muss jeder Tropfen des kostbaren Saftes mit Ehrfurcht in kristallenen Schalen gehütet werden. Rücksichtsloseste revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit – dies allein ist der wahre Odem des Sozialismus. Eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden kann, ist eine Anklage. Und ein zu wichtigem Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen armen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen. Rosa Luxemburg, 1918 Musik